Je kreeg euch. Zo je Lamas. Aha, bist du een Lama? Das hat es keine, gell? Ja. Dann halt nicht. Was schaut euch den Tortur an, wie schmutzig der ist. Ah, unglaublich. So, weiter geht's. ist Zeit machen. Ah, da unten, da kommt er her. Ja. Du soll nicht spucken, oder? Hm? Das zu spucken. Ja, du bist ein Backer, <lacht> Ich habe nichts zum Fressen für euch. Ja, <lacht> Papa. Also Google Maps hat da wirklich die. Die Rahlstrecken nicht drinnen, wie es ausschaut. Da müsste jetzt über die Hängebrücke gehen. Ich hoffe, dass ich da drüber komme mit dem Torturbo, dass ich nicht brat bin. Und ich will die wird schnell eisiger sein. Da drüben ist das Gut, wo ich nicht durchfahren habe. Und da müsste jetzt da diese Hängebrücke sein, die Lavendalbrücke oder wie die heißt. Gucken wir mal. Wieder ein bisschen Abenteuer, Abenteuer. Okay. Okay. Gesehen habe ich es ja schon, ich wollte da schon immer mal drüber. Na. Aber nicht im Ernst. Wintersperre, keine Schneeräumung. Und es ist nur so verschafft, da noch... Zu auch noch. Naja, jetzt weiß ich, warum Google Maps. Ah. Ja, leider Wintersperre außen rum herumfahren. Jetzt mache ich eine kurze Pause da. Hunger hätte halt ja schon. Nein, ich mache jetzt keine kurze Pause. Ich schaue, dass ich jetzt bis bisschen durchkomme. Und dann... Wie hat es denn jetzt das? Ja keine Ahnung, ich schaue dass ich da jetzt weiterkomme. Jedenfalls habe ich da unten jetzt umgedreht. ich bin ganz stolz auf mich und da drüber. Auf zwei Meter umdrahen, das muss ich mal anbringen. So und jetzt da hat er natürlich die Brocken wahrscheinlich drinnen, oder? Ja, sicher auch noch. es nur 10km, da kommen ich jetzt leider nicht drüber perfekt ja, das soll halt nicht sein, steht bis zu Dezember 2023 aber ich glaube, das wird ja Dezember 2024 wie das ausschaut naja, dann halt wieder da rauf durch den Wald ab und zu so sollten mir doch ein bisschen Google Maps vertrauen gell? Wieder durch den Scheiß Eis. Ei. Ei. Und durch meine Steuerung. <lacht> <lacht> du verdammt, geschießt das keiner da. Ja das ist halt wieder ein bisschen Abenteuer mit dem Google Maps und dann selber ein bisschen rein Ich möchte die optimale kürzeste Strecken fahren. Aber passt schon. So kommt man halt ein bisschen herum. Oh ist da eisig, ist da eisig, ich sag's euch, da zieht das Vorderrad gleich mal weg. Mir wunder ist das mit der dass da da Turbo noch in durchdreht hat im Hintergrund Ja, ich werde es also sicher nicht schaffen auf zwei Tag, auf einen Tag die 150 km Ich würde es einfach heute nicht gemütlich angehen Boah, ich muss so gesagt, das da ist eisig, als eisig. Schaut sich das an. Ich war da leider dabei. Aber da du du überschiebt. so jetzt bin ich in Lava Mancha angekommen. Ah, da ist ein Drahtbrocken und mein Kamera geschießt ist. Ay bitte her doch. Auf. Das da. Jetzt hat es zwei Wochen keine Spampanade gemacht. Jetzt springt es wieder komplett. Arsch. So, jetzt stirbt das Kinder. da. Unglaublich, es lässt sich nicht mehr bändigen. Ich muss es jetzt, jetzt mal das Radl auch umflogen. Weil, bravo mit dem Kindertag herum herumärgern so und jetzt stirbst du so. die letzte Aktion für heute Ich finde ja echt cool da, da ist vom Klima aktiv fahren, Doppelsteckdosen, wo man gratis laden kann. Und ja, perfekt, also das ist da beim Wirten, wenn man von der Sauber drunter kommt, ich glaube Hügelwirt oder Hügel wird oder so ähnlich. Uh, muss ich noch schauen, wo steht denn da der Name noch drauf? also da kommen wir für der Sabot runter da fährt man Richtung Slowenien und schaut zwar aus, wenn er nichts wenn er zugehabt hätte aber da ist ganz mächtig was los drinnen wie heißt denn der jetzt bitte? ja, wenn wir nachher schauen oh, jetzt gibt es ein gutes Wiener Schnitzel und ein Früchtidee ein veganes Wiener Schnitzel natürlich Zeit. So, jetzt habe ich gut gegessen und schon 75% habe ich Akku sollte ich eigentlich über den Radlpass nach Heiweswald kommen und dann schauen wir mal weiter Boah, das Wiener Schnitzel liegt ein bisschen schwer im Magen ich habe den Guss, dass es da einen Radl weggibt. Mal schauen, wie weit das der geht. Gut, da ist wieder vorne drin. Ja, und die Slowenen, hoffentlich machen sie keine Sprache bei Nadeln. Aber schau ich nicht. Und der Radlboss wird wohl hoffentlich offen sein. Normal schön. Ja, das ist ein super schöner Radweg da entlang der Trauer Cool, cool. Ich habe da nämlich schon befürchtet, ich bin ich mit dem Motorrad das gefahren und da ist nämlich ein ziemlich viel Schwerverkehr. aber dass der Radweg da ist, das hätte ich jetzt nicht gewusst aber das finde ich echt super ja. Temperaturen her relativ frisch Mal schauen wie weit dass ich jetzt da wirklich kommen Ich hoffe dass ich auf den Radlbass und dann hinten bis Eiswald habe <lacht> dann dort wieder aufladen und dann Gut von Eiswald sind es dann zu mir haben noch 60 km Da sind ein paar Berge drinnen oh, von den Höhenmetern her wird das auch nicht so wild sein Naja Vielleicht scheiße ich mir wieder mal nichts und fahre gleich wieder durch hinein Nächster Meilenstein, Travograd, Slowenien. Ah, Entschuldigung, auch meine Nase tropft die ganze Zeit. Die Verkühlung ist nicht mehr nicht besser geworden. Aber es ist rein nur die Nase zu. Ja. Ich bin die Heuer, die strecken auch mit dem Motorrad gefahren. Ich glaube, da kriege ich nur Radastraf. Oder auch nicht. Das schaut nicht gut aus. Das, ich glaube, das, das sind die Bremsen des Geräuschs. Aber es sind die kompletten... Äh, Die sind alle locker. Da hat es schon komplett verzaut. wie ich die da wieder festmachen kann, keine Ahnung. vielleicht kann ich es ja so Hier habe ich das kleine Werkzeug gehabt, oder? Na bravo, jetzt bin ich neugierig. Jetzt habe ich das Ganze da mit Kabelbinder irgendwie versucht die Speichen ein bisschen zu spannen Warum das Ganze sich so in Luft aufgelöst hat heute, keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht geht es ja schon langsam. Das ist zumindest bis Österreich geschafft. Und dann kann ich mich abholen lassen. Ich glaube bis haben wir es nicht mehr schaffen damit. Schaut ein bisschen brutal aus ehrlich gesagt eine ist komplett raus. ja bis zum Radlboss hat jetzt auch noch Kilometer die Zeit ist auch gerade nicht unbedingt das spielt auch nicht unbedingt für mich ja. gucken wir mal ja ein bisschen besser ist das Gereisch oder besser gesagt es macht jetzt mal kein Gereisch zur Zeit nicht verschreien. auf 20 km runter. und schleift sie ein. Und deswegen hat er auch mehr gebraucht. Ja, leider hat sie dann die GoPro aufgehängt und ja, bin auch noch nicht mehr zwei Kilometer weit gekommen, weil dann hat sich da dort verabschiedet. Ich meine, der einen Deichselbruch erlitten, man sieht da am Foto, eigentlich war es ein glatter Bruch. Ich weiß nicht, ob das mit den Rädern zusammengehängt ist, dass die Speichen locker waren, dass da irgendeine Zusatzbelastung drauf gekommen ist. Jedenfalls war das auf einer ebenen Fläche und meiner Meinung nach hat sie die Deichsel nicht wirklich extrem belastet ja, ich habe mich dann abholen lassen müssen zum Glück, COVID hat mir der Heli abholen können der hat einen Anhänger, wo der Tor Turbo draufpasst und der nicht unweit weg wohnt vom Radlpass. also danke nochmal Heli ja, und in der nächsten Zeit wird es dann Videos geben über die Version 2 mit einem eigenen Deichsel und einem neuen Antriebssystem vom Tor Turbo also ein bisschen Bleibt mal treu und abonniert den Channel. Ja, und jetzt seht noch, wie ich den Tor Turbo auf Anhänger verlade. So, der, Do der Tour, Der Turbo wird mit dem Hänger abgeschleppt. <lacht> Dank dem Heli!